Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die Übertragung von Gaslastgängen an die Sicherheitsplattform Gas. Durch das Energiesicherungsgesetz habt ihr das ja vielleicht mitbekommen, dass die einerseits historischen Werte für die besonders großen Gasverbraucher und dann auch die täglichen Lastgänge für die großen Gasverbraucher ab 10 Megawatt Leistungen an diese Sicherheitsplattform Gas zu übertragen sind. Dahinter steckt der Marktwies verantwortliche Trading Hub Europe, ihr ne, mal Genet Connector und Gaspool. Und äh, die sammeln diese Daten, um weiter zu berechnen, in welcher Gasmangellage wir schlussendlich dann tatsächlich sind. Es gibt jetzt eine Anwendungshilfe des BDW zur Marktkommunikation mit der Sicherheitsplattform. Das ist eine PDF, hat auch nur acht Seiten, kann man sich also wirklich mal durchlesen. Und hier kommt dann der Hinweis, ne, kurze Exkurs und Rahmenbedingungen. Dann Einführungsszenario mit äh, zeitlichen Einschätzungen, wer was wann zu tun hat. Dann der eigentliche Use Case. Ihr seht, auch das ist nur zwei Seiten lang, ne, also relativ knapp. Geht auch nur um die Übertragung von Lastgängen. Das ist äh, ja etwas absolut Alltägliches. Dann nochmal ein paar Hinweise und das war es dann auch schon. Also Einordnung, es geht halt um die Gasmangellage oder Krise aufgrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Es geht dann darum, dass der Netzbetreiber Gas, seine Gaslastgänge, für alle auf der Sicherheitsplattform gasregistrierten Marktlokationen, die haben in der Regel eine Anschlussleistung von mehr als 10 Megawatt, an die Sicherheitsplattform dann auch übertragen soll. Dabei unterscheiden wir einerseits die, und das ist nämlich hier der zweite Punkt, im Dezember irgendwann die einmalige Übermittlung von historischen Daten vom 1. Februar 18 bis 31. Oktober 22 auf Basis des Abrechnungsbrennwertes. Und dann, sobald sie vorliegen, noch die Nachmeldung der November-Lastgänge auf Basis des Abrechnungsbrennwertes, also des echten gemessenen Brennwertes, ja, sobald also diese Werte verfügbar sind. Ähm, das ist also einmal die historische Übermützung. Wenn es einen Netzbetreiberwechsel in der Zeit mal gab, dann muss ich eben die Werte, sobald, ab wann ich sie selbst gemessen habe, übertragen wenn es einen Altnetzbetreiber dann noch gibt, muss der die in seiner Verantwortung liegenden Zeiträume übertragen und ich muss die Kommunikation zu ihm starten und sagen, hey, du musst das mal bitte machen. Das steht auch weiter unten nochmal. Das ist der eine Punkt der historischen Datenübertragung. Dann, ab dem 15. Dezember gibt es noch die tägliche Übermittlung von Lastgang für den jeweiligen Vortag auf Basis des Bilanzierungsbrennwertes, weil es ja noch nicht den echten Abrechnungsbrennwert gibt, wird der Bilanzierungsbrennwert genommen. Der ist praktisch prognostiziert ähm, auf Basis der Vergangenheitserkenntnisse. Am 15. wird außerdem einmal die Historie vom 1. bis 13. gesammelt übertragen und dann eben auch der vorwärts äh, Vortageswert. Also am 15. wird einmal Sammlung 1. bis 13. und Vortageswert 14. Dezember übertragen. Dann am 16. werden die Werte vom 15. übertragen und so weiter. Das Ganze ergibt sich aus der GAS-SV und der ENSIG. Ähm, wie gesagt, Energiesicherheitsgesetz haben wir ja mitbekommen. Und SV müsste die Sicherheitsverordnung GAS sein. Ich äh, werde mir auf jeden Fall auch nochmal verlinken können in der Videobeschreibung. Ähm, es gibt ich jetzt nochmal den Hinweis: Es betrifft halt knapp 3000 oder gut 2500 äh, Großverbraucher im Gasbereich. Da sind jetzt nicht unbedingt alle Netzbetreiber betroffen, aber jeder, der eine dieser größeren Anlagen hat, der muss diese Marktkonvention dann umsetzen. Am 17. November hat die Bundesnetzagentur dazu schon mal was veröffentlicht, ist ja auch verlinkt, kann man sich anschauen. Am 18. November genau diese Veröffentlichung hier von BDW und äh, die MS-Cons-Veröffentlichung. Bis zum 30. November wird Trading Hub Europe nochmal veröffentlichen, welche Marktlokationen hier jetzt betroffen sind. Und dementsprechend kann man als Netzbetreiber dann auch nochmal nachvollziehen, muss ich das berücksichtigen, muss ich hier was übersenden. Im Dezember dann also, wie gesagt, die historischen Werte und am 14. Dezember die tagesaktuellen Werte. Der Prozess wird solcher, relativ klar. Netzbetreiber und Marketbitsverantwortlicher kommunizieren hier miteinander. Und jetzt wird es richtig komplex. Es wird genau ein Prozessschritt, wenn man überträgt den Lastgang. Ähm, hier immer wie, wie üblich unverzüglich bis 13 Uhr äh, für die Werte vom Vortag. Ähm, der Marktbetreuer wird die betroffenen Netzbetreiber nochmal kontaktieren, um den konkreten Zeitraum für die Übermittlung der historischen Daten äh, auszumachen, denn das Ganze soll ein bisschen, äh, ja genau, hier soll die Last verteilt werden. Ähm, das heißt... Es wird dann einfach nochmal miteinander gesprochen, ne? Entzerrung des Datenverkehrs, dass man äh, manche eben etwas früher und manche etwas später die historischen Werte übertragen sollen. Hm, genau, hier nochmal der Hinweis mit dem Netzbetreiberwechsel, dass da der Abstimmungsprozess mit dem Netzbetreiber alt zu machen ist und dann Hinweise zu den Datenformaten. Das ist nicht uninteressant, denn es gibt eine, eine, eine Sonderveröffentlichung der MS-Cons, die hier dann auch diese Anpassung berücksichtigt. Für die historischen Werte wird keine AHB-Prüfung durchgeführt, das heißt nach aktuellem AHB-Stand, soll das alles übertragen werden? Fertig aus. Alles klar. Dafür gehen wir zu EDEAT Energy, gehen in die zukünftig gültigen, gültigen Dokumente und scrollen bis zur MS-Cons. Und dann haben wir nämlich hier die außerordentliche Veröffentlichung 3A, die zum 1. Dezember bis Ende März 2023 ähm, gültig sein wird. Das ist also wirklich dazwischen geschoben und dann würden wir ja wie eigentlich bekannt die Wirkliche Neufassung zum April 23. Wir kommen zum April 23. Gibt es ja einige Neufassungen. Ähm, da ist hier natürlich die ms Konst mit betroffen. Uns in, interessiert uns also die Dezember-Variante. Und da ist es dann relativ einfach. Ich suche einfach mal nach MGV äh, innerhalb des, des gesamten Dokuments und gehe gleich mal runter in die Änderungshistorie. Hier stand halt ursprünglich Zeile nicht vorhanden, dann Zeile vorhanden. Es geht um Gas. Das Betreiber an Marktgebietsverantwortlicher, einstündige Lastgänge, im Gasbereich normal, die Stundenwerte. Und dabei ist die Marktlokation anzugeben. Hier nochmal kurz erklärt, auf Grundlage des Dokuments, in dem wir gerade waren. Und wenn ich weitersuche, sehe ich auch nur, dass das nochmal bei Bedingungen steht. Das geht dann also rund um hier die Marktlokationsangabe und rund um die Mengenangabe. Öfter kommt MGV hier also nicht vor. Hier, das ist diese eine neue Zeile, die wir aus der Änderungshistorie gerade gesehen haben. Es gibt also diesen Fall, das wird an, Marktgebietsverantwortlicher. Und dann sind wir hier in, in einer Darstellung, wie Lastgänge zu übertragen sind. Und dann haben wir hier die Bedingung bei der Marktlokationsbezeichnung, ne, Lok 172, da kommt dann die Malo rein in unserem Fall. Und hier bei den Prognosewerten, vorläufigen Werten, ähm, da geben wir auch entsprechend das an, je nach Bedingungsfall. Hier die 141 ist der MGV. Genau. Und das war es schon. Wenn ich dann wieder weitergehe, bin ich bereits hier wieder in den in der Änderungshistorie. Das war es also. Viel mehr ist hier gar nicht zu beachten. Äh, rein technisch ist die Übertragung der Lastgänge hier also so wie immer zu machen, nur eben jetzt an dem NGV, das ist ja eine Besonderheit, das ist zu machen für die, wie wir es hier oben gesehen hatten, für die 2700 äh, größten Gasverbraucher, also ungefähr. Das wird also vermutlich nicht ganz alle Netzbetreiber im Gasbereich betreffen, aber doch relativ viele. Die haben einmal die Historie zu übertragen an THE und dann nochmal die tagesaktuellen oder die Vortageswerte ab Mitte Dezember. Und dann wird auf dieser Grundlage die Sicherheitsplattform Gas, die man sich hier auch weiter anschauen kann, erkannt, in welcher Lage wir gerade in, in Deutschland sind, was ähm, den Gasverbrauch und die Gaslage, die Gasmangellage auch angeht und können auf diese Art und Weise besser planen, wie da im Weiteren auch mit umzugehen ist, insbesondere dann wieder für den nächsten Winter, der ja dann äh, von 23 auf 24 theoretisch auch nochmal eine Gasmangellage wirklich sehr, sehr stark haben könnte. Das werden wir dann nochmal sehen. Okay, das ist es im Großen und Ganzen. Also wer sich die Dokumente anschauen will, äh, wir verlinken dieses Dokument natürlich unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt die gerne unten in die Kommentare.